Dann nimmt dir keiner mehr dein Image ab. Für dich geht es hier nicht weiter, hat keinen Sinn gehabt. Ich glaube, ich habe deine Maske schon des Öfteren gesehen. Scary Movie ist mehr Horror als was du hinlegst. Wenn ich im Battle of Dark treffe, rennt er schnell weg, denn der Hardexte. Memento Mori merkt dir deine eigenen Worte, wurdest lyrisch umgebracht. Keine Zweifel, du bist Postmorte.